Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, schön, dass Sie uns gefunden haben. Wir sind die Froschkönige und wir helfen Kindern in Düsseldorf. Vor ein paar Tagen bekam ich einen Anruf von der Firma wunschgutscheine.de und am Telefon war Frau Wallecki, die mir berichtete, dass die Firma ein Pilotprojekt starten möchte und uns dafür ausgesucht hat. Musik Und so hat sie mir erklärt, dass sie 60 Gutscheine auf 50 Euro unseren Kindern spenden möchten. Naja, gesagt, getan, der Tag kam, die drei von wunschgutscheine.de, äh, die Frau Walecki, der Herr Rahn und der Herr Jödeke, kamen, brachten einen symbolischen Scheck über 3000 Euro mit und diese 60 Gutscheine. Und schauen Sie mal. Was für tolle Gutscheine das sind. 60 Stück mit einer handschriftlichen Widmung für die Kinder, die wir dann verteilt haben und die Kinder konnten freirubbeln und sich aussuchen und Spaß haben. Aber ich glaube, den größten Spaß hatte die Frau Walecki, der Herr Rahn und der Herr Jödeke, als sie kamen. Die strahlten über das ganze Gesicht, das können sie sich gar nicht vorstellen, als ob sie selber einen Gutschein gekriegt hätten. Naja, aber wir strahlten auch. Bei 3000 Euro für unsere Kinder ist das natürlich kein Wunder. Ja, also wir bei Wunschgutschein, wir sehen uns auch so ein bisschen als Wunscherfüller, weil ich meine, wir haben ja viele äh, Shops, mit denen wir zusammenarbeiten und dass jeder sich da quasi was aussuchen kann und wir fanden das so toll, was sie machen, dass sie auch langjährig die Kinder unterstützen, von äh, also dass sie das nicht so nach dem Gießkannenprinzip mhm. machen und da dachten wir, dass vielleicht ein Wunschgutschein ganz gut passt, wenn die Kinder irgendwie Herzenswünsche haben, dass wir damit einen erfüllen können. Ja, ich äh, fand das auch ganz toll, als sie mich anriefen und ähm, ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht und wir haben eine private Gruppe mhm. bei Facebook, wo alle unsere Familien äh, sind und hatten eine Umfrage gestartet, wer denn eine Idee hätte zu einer Aktion. Da wusste ich ja schon, dass es diese Wunschgutscheine mhm. gibt und da kamen ganz viele tolle Sachen da gab es einen Kinoabend zu Hause, da gab es ein Eisessen, da gab es einen Fahrradausflug, da gab es Backen zu Hause mit Mama und solche Sachen. Ich denke, dass die Gutscheine dafür super passen, dass jede Familie individuell was sich aussuchen kann, was machen kann und ich dachte, es ist schön, wenn die ganze Familie was macht. Ja. Gerade jetzt in der Corona-Zeit. Ja, da gibt es ja. ja auf jeden Fall verschiedene Möglichkeiten. Also, vielleicht ja. sagt das eine Kind irgendwie, sie hätte gerne einen neuen Rucksack. Die ja. anderen sagen, sie möchten irgendwie gerne was gemeinsam machen. Richtig. Dass sie dann irgendwie sich eine Veranstaltung raussuchen. Mhm. Und da wird auf jeden Fall, denke ich, oder hoffentlich jedes Kind seinen Wunsch oder jede Familie auch seinen Wunsch erfüllt bekommen. Also, da gehe ich mal ganz fest von aus. Wir ne? ja, freuen super. uns schon auf die lachenden Kinderaugen. Ja, Sie können sicher sein. Ich habe zwei Mütter eingeladen. Ich sehe, Sie haben die Gutscheine da. Ja. <lacht> dass wir schon mal an die beiden Mütter die Gutscheine verteilen. Ja, die. sehr gerne. Ja, da habe ich direkt Mutter zwei Andrea im Mutter Andrea, würde ich mal bitten. Genau. Ja, hallo. Das ist unser Wunscherfüller, der ja. erste. Ja. Genau. Die Kinder haben ja immer viele Wünsche. Ja. <lacht> ja, damit kann man sich auch verschiedene Wünsche erfüllen. Also man ja. kann sie auch vielleicht für zwei Sachen einlösen, mhm. wie, wie es euch zusammengefällt oder vielleicht nur fürs Kind könnt ihr euch frei aussuchen. Super. Ja, ich bedanke mich. Das ist ja auch ein sehr hoher Betrag. Also da werden wir auf jeden Fall Wünsche mit erfüllen können. Ja, das hoffen wir. Ja, ja. Sich, die Kinder werden sich freuen. Habt ihr schon eine ja, Idee? Ja, also ich habe ja äh, vier Kinder zu Hause und äh, habe dann auch mal gefragt, ja, was für Wünsche habt ihr denn? Und dann kam als allererstes die Große, ich möchte gerne mal Sushi selber machen. Es gibt doch so Pakete, wo man das ja. lernen kann. Mhm. Ja, mein Kleinster hat dann gesagt, ach, Mama, ich möchte gerne einen neuen Schulrucksack haben. Mhm. Sowas, ne, ja. in der Richtung. Ja. Ich glaube, also, da wird sich auf jeden Fall was finden. Ja. ja der ist die, Wunscherfüller. Die Johanna, ja. so. die Mathilda. Der Henry und der Kale. Und, der und ja. Ja, viel glückliche Kinder. Ja, super. Ich bedanke mich recht herzlich. Ja, ja Spaß sehr gerne. Damit. Danke. Jetzt haben wir die Mutter Maike. Die hat zwei Kinder. Der Amon und die Finja. Da finden wir auch zwei Wunscherfüller. Habt ihr schon eine Idee, ja, was es werden soll? Eine total coole Idee mit dem Gutschein. Also meine Tochter ist eher so die Backköchin. Ja. Die hat jetzt so gerade den wie sag man? Den Fabel dafür entdeckt, will vieles ausprobieren. Mein Sohn ist mitten in der Pubertät, da ist man froh, wenn man nicht so mit Mama. Aber ich glaube, der wird da auch seinen hm. persönlichen Wunsch mit erfüllen, ja, den er, er sich so will. nicht erfüllen kann. Ja. Dann hier ist noch der zweite, aber jetzt zu gerade ja. so zum Backen, ja, da ja. findet man bestimmt ja. immer was Schönes. Auf äh, der Homepage bei uns äh, in diesem Osterbericht, ja. da sieht man, wie die ja. Tochter Finja äh, ganz tolle Sachen backt. Ne? Das müssen cool. wir direkt mal angucken Käfer, gleich. Oder Marien, ja. Als Muffins. Wunderschön. Ja. müssen ja. Da findet man bestimmt was Ergänzendes da. Ja, das denke ich <lacht> auch. Das, das denke da. ich auch. Ja, genau. Für jede Jahreszeit, die hm. es ja. zum Warten gibt. Ganz so ja. bestimmt. ja. vielen, vielen ja, Dank. Sehr wenn die gerne. Kinder sich ich freue mich, das zu sehen, was es wird. Oder wir freuen uns, wenn ihr euch auch, für uns auch Bescheid gebt. gibt auf jeden geht. Fall tolle Fotos und ein tolles Video. Ja. ja da sind wir ja immer sehr darauf bedacht, dass wir wunderschöne Sachen fotografieren dann auch, damit unsere Spender auch sehen, was mit dem Geld passiert. Ja. Wir sind ja sehr transparent mhm. und zeigen alles. Deswegen haben wir ja auch einen neuen YouTube-Kanal, ja. wo wir rund um den Verein alles den Spendern und Interessierten zeigen. Ja. Ja. ja, das fanden wir auch sehr schön, weil da konnte man genau sehen, worüber sich die Kinder freuen, was sie damit machen. Und ja. Deswegen dachten wir auch, das passt dann vielleicht ganz ja. gut mit dem ja, weil ja auch jedes hart. Kind andere Wünsche hat. Mhm. Und das dann ja, ich werde die restlichen Gutscheine weitergeben. Ja, sehr gerne. Ja, und bedanke mich ganz herzlich. Ja, wir ja. Auch. <lacht> Und ich, äh, Ja, vielleicht kommen wir ja noch mal zusammen, ja, dass bestimmt. wir noch mal unseren Familien einen Wunsch erfüllen können. Ja. Vielen lieben Dank. Ja, sehr gerne. Und machen Sie weiter, was Sie jetzt machen. Das ist wirklich <lacht> ja, eine klasse Idee. Ich werde es versuchen. Ja, ja, sehr schön. Okay. Im nachfolgenden Video werden Sie sehen, wie die Kinder ausgesucht haben, mit was für einer Freude und mit was für einem Enthusiasmus, wie dann weiter die Geschenke gekommen sind und sie sich darüber freuen. Und was soll ich sagen, auch wir haben uns gefreut, und zwar über 3.000 Euro. Und liebe Frau Walecki, lieber Herr Rahn, lieber Herr Jödeke, von ganzem Herzen. Danke. Was ist das für eine Karte, Finny? Ein Wunschgutschein. Für mich? Nein. Für wen dann? Für mich. Und worüber ist der Wunschgutschein? Etwas, was man sich schon lange wünscht, aber man sich nicht ermöglichen kann. Oha. Und weißt du schon, was du dir mit dem Gutschein erfüllen wirst? Ja. Ich wollte Fidget Toys kaufen. Gesagt, getan. Mit einem Gutschein von wunschgutschein.de kein Problem. Finja erfüllte sich ihren Wunsch nach Fidget Toys und sie liegt damit voll im Trend. Bisher stand sein Monitor auf zwei dicken Büchern. Dank Gutschein konnte Amon einen neuen Monitorständer kaufen. Liebes Wunschgutschein-Team. Ich wollte mich für, bei ihm für meine Monitorerhöhung bedanken. Der kleine Miron suchte sich einen Roller aus und der ältere Bruder Madhvi holte ein Super Mario Set. Bei Maya waren es Ikea Regale für ihr Zimmer. Was für ein praktischer Wunsch. Ähnlich wie bei Tom. Für seine Ausbildung kann er so einen raffinierten Taschenrechner gut gebrauchen. Seine Schwester Michaela tauschte ihren Gutschein gegen ein beliebtes Gesellschaftsspiel ein. Catherine mag Gymnastik und bestellte ein aufblasbares Gerät zum Turnen. Ihre Schwester Julia entschied sich für einen Lockenwickler. Und was bekommt ihr Bahn, eine -Bahn. wollt ihr die haben ja die kleinen Mädchen Emma und Jemima bekamen einen Sandwassertisch, an dem sie draußen nicht nur im Sommer spielen können. Die ältere Schwester Elisa liebt Manga-Bücher und bekam diesen Wunsch erfüllt. Dankeschön. Mathildas Wunsch war ein Gerät, womit sie wunderschöne Locken zaubern kann. Ihre Schwester Hannah bestellte ein Sushi-Set. Schon lange hatte sie vor, ihr eigenes Sushi selbst herzustellen. Mit diesem Set erfüllt sie sich ihren Wunsch. Henry brauchte ein paar technische Geräte für sein Homeschooling, unter anderem ein neues Mikrofon für sein Tablet. Bei Luca und Lina wird es sportlich, denn sie bestellten ein Trampolin und können sich nach Herzenslust austoben. Mika bewegt sich hier auch gerne und bekam einen schicken Roller. Lara's Wahl fiel auf dieses Schmuckset mit Silberkette und passenden Ohrringen dazu. Moritz konnte sich mit seinem Wunschgutschein ein neues Computerspiel für sein Playstation kaufen. Nikita kann dank eines richtigen Headsets seine Musik noch mehr genießen. Dank der Aktion von WunschGutschein.de konnten sich schon viele von unseren Kindern ihre Wünsche erfüllen, die ihre Familien ihnen sonst nicht ermöglichen können. Nicht alle Beschenkte haben bisher ihre Gutscheine eingelöst. Aber eines bleibt sicher. Auch Sie werden Ihre Freude an Ihrem Wunschgutschein haben. Hier bin ich wieder und bitte denken Sie dran, liken Sie uns, teilen Sie uns, abonnieren Sie uns. Tschüss!